Moin Moin und willkommen zu einer Spezialausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico, werden es kennt da auch von den anderen Videos und wir haben uns einfach gedacht, jetzt machen wir ein Special mit Verlosung. geht es erstmal um die 100 abonnenten beziehungsweise mittlerweile haben wir jetzt schon 148 hm? David. Ja. vielen dank an die ganzen leute die uns überhaupt abonniert haben ja, ohne euch würde das hier alles gar nicht funktionieren 148 abonnenten ist das geil ich finde das so geil Ey, das freut mich das ist der absolute hammer ihr seid die besten jo. Ja, nochmal einen besonderen Dank natürlich an all die Leute, die uns äh, ihr Feedback gegeben haben über die Kommentarfunktion wo auch mal gesagt haben, was super ist, was nicht so toll ist. Ne? Wir arbeiten natürlich ständig äh, an, an der Qualität und an uns selber. Das ist ja natürlich klar. So eine Kritiken finden wir klasse, weil mh, nur so werden wir besser. Und dadurch, dass wir es nicht so dicke haben. Rico hat es nicht so dicke. Ich war für 50 Euro. 20 Euro für den Gewinner. Ich hoffe, dass es äh, damit kommt ihr klar, das passt. Nee. Doch, wie diese Verlosung überhaupt funktioniert, das erklärt euch Jens. Also es gibt erstmal keine Altersbeschränkung. Ihr braucht natürlich einen Amazon-Account und ihr müsst ja den Amazon-Gutschein, den 20 Euro-Gutschein einlösen können. Oder ihr macht das halt per Moody oder Fadi, die das dann halt für euch einlösen. Ja und.. Also die Bedingung ist, um daran teilnehmen zu können, einmal dieses Video hier teilen, per Facebook. Dann müsst ihr den Kanal abonniert haben. Und von diesem geteilten Video auf Facebook darf man einen Screenshot machen. Und an unserer wunderschönen E-Mail Adresse 2-testpiloten.gmail.com ähm, einfach schicken. Ihr habt Zeit bis zum 2.8. 14 Uhr. Denn am 2.8. machen wir nämlich das Verlosungsvideo und ich meine, danach ähm, noch eine E-Mail äh, abzuschicken, macht ja nur keinen Sinn. Genau, und dann am 3.8. 14 Uhr, also heute in einer Woche am Montag, kommt dann halt das Verlosungsvideo raus. Und so gegen 14 Uhr, ähm, ich werde mich bemühen, äh, bekommt dann auch der Gewinner seine 20 Euro. Mhm sonst noch was zu sagen? Die Videos kommen in Zukunft immer am Montag und Donnerstag gegen 14 Uhr werden die veröffentlicht. Genau. Ansonsten natürlich an dieser Stelle abonniert den Kanal, liked ihn, teilt das weiter, verbreitet äh, die Videos, äh, wenn euch die Videos gefallen, schreibt Kommentare, gibt uns Irgendwelche Sachen, die ihr gerne mal getestet haben möchtet, damit ihr uns das mal ganz genau angucken könnt. Eigentlich ist alles gesagt, was? Nö, ist okay.